Hallo ihr Lieben, ja, diesen Podcast ähm, nutze ich jetzt mal, um Dankeschön zu sagen, äh, zu Menschen, die mich jetzt mal selbst begleitet haben in sehr, sehr schweren Zeiten, ähm, die ich durchlebt habe mit einem schweren Traumata. Deshalb hat man auch gar nicht mehr so viel von mir gehört, weil ich selbst jetzt erstmal zu mir kommen durfte zu meinem bin so ich bin so wo ich noch nicht war und das erfährt man natürlich nach meiner erfahrung jetzt stück für stück und schritt für schritt und deshalb braucht sich niemand darüber gedanken machen wie komme ich schnellstens zum ziel sondern in schwierigen zeiten sieht man dass es ähm, man vielleicht ein ziel hat ich sag mal, bei mir war es, gesund zu werden oder gesund zu sein und es funktionierte nicht. Und warum funktionierte es nicht? Weil ich nicht in meinem so war, in meinem Zuhause, in meinem Sein. Und darum gibt es jetzt mal an alle Menschen, die bei mir waren, einen dicken, fetten Schmatzer. Und ähm, in erster Linie natürlich mein Mann, mein Heiko, der ähm, wirklich das alles mitertragen musste tagtäglich und ich habe selbst gespürt, dass es nicht einfach war für ihn, ähm, an meine Kinder, die ähm, ihre Mama jetzt mal gesehen haben in einem tiefen Loch, wo sie mich wahrscheinlich noch niemals in ihrem Leben gesehen haben, weil man als Mutter ja immer funktioniert und alles toll macht und äh, die Kinder eigentlich beschützen will vor solchen Sachen. Und ich fand das so toll, wie stark meine Kinder in dieser Zeit waren. Und immer noch, ähm, ja, es ist einfach wunderbar. Ja, dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch meine helfer die in der geistigen Welt also da sind einfach für mich, die mir ähm, auf der mentalen Ebene geholfen haben. Das war meine Ramona. Das war der Andreas. Das war der Marc. Und es ist so berührend, äh, Menschen auf so hohen Ebenen zu sehen. Ähm, ich lernen durfte, erstmal auch ihnen zu vertrauen, ähm, um zu lernen, wie ich sie als wie so ein bockiges Kind auch abwerte, äh, weil ich das nicht glaubte. Also Glauben ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich die als ich dieses Traumatal litten hatte, war ein, ein schweres Trauma aus meiner Herkunftsfamilie. Sie musste sich leider abspalten von mir oder ich habe mich von ihr abgespaltet, um mich zu schützen, weil es doch sehr, sehr tief ging, was ich nie noch nicht verstanden habe. Aber wir beginnen ja mit allen Dingen wie ein kleines Kind, ähm, was Neues dazulernt. Und ein Kind weiß ja auch oftmals nicht, ähm, was es da gerade macht und lernt. Und ich habe natürlich auch dieses alles lernen dürfen, wie tief und wie weit das reingehen kann, wenn man einen, ein Traumata erlebt, was man nicht für wahr halten würde wollen. Nun möchte jeder sicherlich wissen, welches Trauma ich da erlitten habe. Das ist ja immer diese spannende Sache, dass Menschen gerne wollen, dass man diese negativen Sachen ausspricht und sagt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Nein, das ist überhaupt gar nicht wichtig, weil du weißt alleine, welche Probleme du bei dir vielleicht in der Familie hast. Und äh, was ich lernen durfte, war äh, in Liebe anzunehmen. Ähm, Vergebung sagt man, das war ganz, ganz schwer, das hat eine Weile gedauert und bei mir ähm, hilft das unheimlich, dass ich, mir mein, äh, dass ich mein Herz öffne, indem ich Musik höre. Und ähm, da habe ich ganz, ganz viel geweint, wenn ich bestimmte Texte gehört habe, die dann gerade dazu passten. Und somit öffnete sich mein Herz. Und mein Herz auch zu, meiner, zu meinen Eltern, zu meiner Mama, zu meinem Papa, zu meinem Bruder. Ähm, die mich natürlich verletzt hatten, aber es hatte auch eine göttliche Aufgabe für mich. Und vielleicht, da bin ich ganz tief reingegangen, ähm, habe ich wirklich nicht das getan, was ich wirklich wollte. Ich konnte nicht wirklich bin so sein, weil mir die Zeit einfach fehlte in diesem System. Ähm, ich musste funktionieren, ich musste arbeiten, ich ähm, wollte mir mein Business aufbauen. Ich habe gelernt, ich habe online gelernt. Äh, aber ich hatte auch nur 24 Stunden. Und wenn man für alle Dinge drumherum auch noch da sein äh, muss, weil es nicht anders geht, weil man ja auch ansonsten seine Existenz verliert. Äh, und so geht es so, so vielen. Ähm, wie sollen sie dann zu ihrem Binso kommen? Ich bin so. ja und, wie viele sitzen denn heutzutage da und würden einfach sagen, na klar würde ich alles gerne hinschmeißen wollen, ähm, aber was soll ich machen, ich bin vielleicht Krankenschwester, ich bin äh, Feuerwehrmann oder was weiß ich, ich brauche oder ganz, ganz viele stressige Berufe, ähm, die uns einfach dazu führen, dass wir einfach das Bewusstsein haben, das muss doch so weitergehen und ich bin Teil davon. Und das habe ich auch erfahren und ich konnte auch nicht anders. Aber ich musste auch Stück für Stück mich von Dingen trennen, die mir nicht gut getan haben. Und das war oftmals, dass ich Energieräuber rings um mich herum hatte, die mir nicht gut getan haben, die mich belogen haben. Hintenrum, vorne ganz nett, aber hintenrum immer irgendwie... Und da habe ich immer gedacht, was hat das auch mit mir zu tun? Ne? Warum kommt sowas alles auf mich zu? Und ähm, ja, so aussteigen aus diesem System und dann einfach bin so sein, ähm, da bin ich jetzt angekommen. Also ich bin jetzt so gut wie geheilt wieder. Natürlich entstehen aus, ihr kennt ja meine Videos, wer die kennt zum Beispiel. Ähm, dass ich auch immer gesagt habe, aus Konflikten entstehen auch Krankheiten. Äh, das ist mir passiert. Ich, Gott sei Dank kannte ich die biologischen äh, Gesetze, die germanische Medizin ähm, und habe mich äh, durch sie heilen können, weil ich auch die Ursache kennengelernt habe. Ja, weil ich ganz genau weiß, wo lag jetzt der Hase im Pfeffer. Und, ähm, ja, und immer tiefer und tiefer reinzugehen. Und jetzt bin ich aber da, wo ich sein wollte. Und jetzt ist wirklich wie so ein Anfang, wie, ähm, als wenn ich jetzt das Alte zwar wieder neu entdeckt habe, weil es einfach ein roter Faden ist und der ja auch weitergeht. Und ich werde jetzt dieses äh, Bin-So-Unternehmen äh, richtig aufbauen. Und dazu brauche ich natürlich auch Hilfe. Das war auch immer so eine Angst von mir. Weil es immer komplizierter im Internet wurde und die Lügen, die dort entstanden sind, durch das Internet, durch Medien, ähm, die konnte ich auch nicht ertragen. Und jetzt aber ganz klar zu sehen, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich, das ist jetzt äh, sozusagen die Aufgabe, die mir jetzt gegeben worden ist. Ähm, von meinen Engeln, von, was weiß ich, von meinem Binso. Ja, Es ist meine Intuition von meinem Gott, weil Gott ist einfach in dir und Gott ist in mir. Und es gibt für mich persönlich keine Bibel, wo ich jetzt eine Endzeit habe, sondern das Leben geht in Wahrheit doch weiter. Das ist doch nur irgendwo reingeschrieben in ein Buch und hat doch gar nichts mit mir zu tun und auch nicht mit dir. Und auch für dich gibt es jetzt einen neuen Anfang. Und äh, lass dich nicht von Energieräubern beirren, die dir nicht gut tun. Das spürst du jetzt ganz, ganz stark. ja, Besonders, wenn du die Medien anmachst. Ähm, Geh einfach zu dir, komm zu deinem Bin, so was willst du? Und wenn auch du erstmal ähm, deine Familie stärken muss, dann fang dort an, fang bei dir an und bei deiner Familie. Wie kannst du ähm, deine Familie dabei unterstützen, gesund und fit jetzt zu bleiben? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der jetzigen Zeit. Ich hätte nie gedacht, dass es noch mal so extrem stark zu spüren ist. Okay. Ähm, Lass uns einfach beginnen. Beginne auch Du jetzt und hier mit Deinem neuen Leben. Lass es einfach Ende sein, das Alte. Das ist eh vergangen. Es kommt nicht mehr zurück, sondern geh nach vorne und schaue, wie Du jetzt in dieser Zeit ähm, etwas von Dir geben kannst in unsere Menschenfamilie. und das spürst du ganz einfach. Ja? Und bleibe stark und ähm, ja, lass uns tolle Dinge kreieren. Melde dich einfach bei mir, wenn du auch eine Chance siehst in meinem äh, BINSO-Unternehmen. Und ähm, ich öffne gerade einen Shop. Also ich fange ganz klein an und äh, es macht mir so viel Spaß, Bilder zu kreieren. Ähm, T-Shirts zu kreieren, damit wir erstmal die Markenbekanntheit ins Leben rufen und dann geht es Stück für Stück weiter und äh, ich weiß, meine Familie steht hinter mir und die machen auch mit und da freue ich mich auch total und genau das ist es, die Familie stärken und dann einfach nach vorne gehen und das leben, was ihr wirklich wollt. Okay, in dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft, alles, alles Liebe Deine Sabine und natürlich BINSO.